Für jeden acht Stück. Das ist doch schon mal perfekt. Fias! Ja, halt, so. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> halt auf. <lacht> <lacht> Warte bis jetzt noch zwei und vier, glaube ich. Oh, ich hab auch Fias! <lacht> Was? Was? Pias? <lacht> yes. Jetzt mal No-Joke. Ja! <lacht> es ist glaube ich nur einer. Nee, es sind, es sind drei. Oh ich hab die. <lacht> nein, nein. <lacht> Willkommen Leute, mein Name ist Herr und ich begrüße euch zur 11. Folge Minecraft Fight zusammen mit Philipp. Hi. Ich und der wir. Tü mit der Hi. <lacht> und wir wollen nicht zu viel schnacken, wir gehen direkt auf den Server. Für uns geht's in den Nether und wir genau. joinen 3, 2, 1 rauf. Okay, let's go. Okay, wir sind drauf. Ist nur ne okay, sonst nicht auf Server? nee. Ist keiner nee. da, okay, das ist gut. Okay, ja, dann können, muss ich nicht sneaken. Ja. Ach scheiße, ich habe noch gar nicht umgestellt jetzt. <lacht> ich wollte meine Settings doch vor der Folge umstellen, habe ich einfach nicht gemacht. Passt. Äh, Zoom... Obwohl, oh, ist noch... auf Ja, okay. Okay, Dank. warte, dann muss ich dann noch machen, weil... Ja. Steuerung... man hat jetzt gerade den Countdown im Chat nicht gesehen. Egal. Scheiß drauf, nicht schlimm. Egal. Warte mal. Hatten wir das hier gebaut? Ja, das hatten wir gebaut. Hier hatten wir doch Zuckerrohr angepflanzt. Ah ja, stimmt, stimmt, stimmt. Okay, äh, ich hab keine Picke, du musst hochbauen. Ja, ja. Ich habe aber auch nur noch eine angedamagte Eisenpicker, aber ich habe genug Eisen dabei. Ähm warte, ich, ich crafte einfach schon mal eine, dann brauche ich das gleich nicht mehr machen. Ja, ich habe dir nochmal äh, einen Gap gecraftet. Ja, ich habe äh, 14 Stück, alles gut. Ach so, oh, ja. Ja, ja. Hier, warte, wie viel hast du? Neun. Egal, äh, gib mir die oben, lass es äh, mal hoch. Wir, wir machen das oben, genau. Lass uns hier hinten mal hin. Genau, Leute, Leute, die ja einfach. Ja, ist echt krass, ihr seht jetzt nochmal im Inventory. Hm. Wir bauen uns einfach hier hoch, würde ich sagen. Mhm. Ähm, ja. Unser Plan ist, wie, wie Kevin ja schon gesagt hatte, in den Nether zu gehen und äh, ja. zu entspannen, also Level zu farmen und dann unseren unsere Stress Schwerter zu, zu machen. Genau. Und Schwerter äh, wie viel Iron hast du gebraten eigentlich noch? Ich, ich habe gebraten über einen Stack. Ja, ja okay, dann passt. Ich habe nämlich passt. gar nichts. Ja. Du hast ja, alles. Ja. Oh, Level technisch sind wir auch ganz gut dabei, heißt wir können ja. unsere Schwerter machen. Level hast du jetzt gerade im Moment? Ich habe 26. <lacht> oh, ah, das, Alter. das passt, das passt. Easy. Können wir schon mal direkt anfangen, wenn wir da sind. Kann er ja ruhig die Chords öffnen. Ja, wir, so, ey, ja. wir sind echt nah an der Mitte. Ja, ja. Ich würde dann aber noch Holz holen gehen. Ja. Für, du weißt. Ja, ja, machen wir. Denn Leute, wir haben vorgenommen, eine kleine Falle zu bauen für unseren nächsten Fight, der für ja. uns morgen stattfinden wird. Für euch wahrscheinlich in drei Tagen, wenn die Folge online kommt. Ja, genau, Leute. wenn man es jetzt tagaktuell sieht. Ja. Also für die Leute morgen... Nee, für die Leute ist ja auch morgen, oder? Äh... Weil Nein, ich eine Folge ist noch vorproduziert. Nee, genau, es kommt noch eine Folge, dann kommt diese Folge. Ja, also gerade mal weiter. Diese Folge kommt am Montag, wir nehmen das gerade am. Am Hoch. Mittwoch kommt wir dann sozusagen nehmen. der Gewalt. Weil wir nehmen jetzt gleich noch eine Folge auf und dann ist der Fight am nächsten. Ja, stimmt, ja. am Mittwoch seht ihr dann den Fight, stimmt. Ich war gerade kurz verwirrt. Mhm. Ja, ja, stimmt, stimmt. Mhm. Und wir nehmen das gerade halt am Samstagabend auf, falls ihr ja. fragt, wann wir das Ganze gerade recorden. Ähm, genau. So. glaube ich gleich oben, Höhe 42, ja. Sollten mhm. wir gleich da sein. Dann würde ich direkt noch mal kurz in den Wald gehen. Ja. Hier ist noch Eisen, aber wir <lacht> brauchen glaube ich kein Eisen mehr. Eisen, Philipp, also ja. bitte. Eisen ist echt ein guter Witz in dem Projekt irgendwie. <lacht> wir haben halt einfach so viel. Digga, sind wir mal gleich oben? Ich weiß es nicht. Wir sind glaube ich echt ziemlich weit unter der Erde gewesen. Naja, wir sind jetzt in Höhe, auf Höhe 52, also langsam sollten wir mal oben sein. Ja, vielleicht baue ich mich gerade <lacht> durch einen Berg durch oder so. Wir, sind, wir haben das Glück jetzt, das Privileg unter einem Berg zu sein, das wäre es jetzt echt. Mhm. Oh Mann, komm schon. Wir müssen echt mal so langsam eigentlich nach oben kommen. Na, Hä? <lacht> grabe ich mal kurz straight nach oben. Also, grabe einfach nur ganz nee, hoch. Nee, nee, hier kommt schon Erde, Erde. Ah, komm. okay. Bleib einfach hinter mir. Wir sind eh gleich hier oben. Ich baue einfach mit der Spitzhacke ab, um euch zu triggern, Leute. Ihr hasst es ja, wie die Pest, deswegen. Ich sind schon oben. Ah, ja. Ach oh, du Scheiße, wo sind oben. wir denn? Da hinten ist die Mitte. Ja. Ah, wir so. würden nochmal Holz holen gehen, das heißt, wir gehen da hier lang. Ja. Einfach. Da ja, hinten da sind die Bäume schon. Jetzt kann man es schlecht sehen. Mhm. Vorhin konnten wir uns gerade kurz sehen. Mach mal kurz hier die Lava ah. weg. Ja. Oh, hier haben welche gefightet, ne? Das ist ja. so ein Fight hier. Lava. Ich glaube, vielleicht der Fight von gerade. Kann sein, ja. Wir sagen mal nicht, wer äh, verwickelt war. Genau. Schaut euch einfach die Folgen bei den Teilnehmern an. Mhm. Oder schaut euch die Fight News an. Ja, oder so, genau. Oder schaut euch einfach nur unsere Videos an. <lacht> oh, wow, bin ich dämlich, Alter. Ich habe die Lava nicht weggemacht. Ich habe hab oh, das Fleisch nein. noch bekommen. Junge, äh, Junge. Hast du eine Axt? Ähm Nee, hab ich nicht. Aber ich brauche ja nicht so Crab? viel. Hier ist direkt eine Werkbank. ja. Ja, oder Ich brauch ich ja ich nicht so auch. viel. Ich, ich, hab gar, ich hab gar kein Holz. Ja, ich habe 40. Warte. Ähm. Wir brauchen ja nur ein bisschen was für Pistons. Zwei, zwei Äxte. So, äh, die andere, genau, kann ich ja direkt droppen hier für dich. Okay. okay. Perfekt. Wir brauchen Schilder brauchen wir und wir brauchen äh, Holz für Pistons. Mhm. Äh, Nehmen wir mal Kies weg. Schilder sind halt sehr teuer eigentlich. Es ja. sind halt zwei Sticks und sechs äh, verarbeitete Holz. Ah hier, wir können auch noch Äpfel mitnehmen, ne? Hier sind noch Ja. welche. Kann ich die Ui, oh, ist oh, ich Creeper. Weiß nicht, ich was ich rausdroppen soll. Larpis brauchen wir eigentlich nicht, ne? Ich Alles gut. Jo, Lapis brauchen wir nicht, oder? Ne. Nee. Okay. Soll ich die melonen setzlinge rauswerfen? Ich weiß es nicht, ob wir die halt brauchen. Nee, die brauchen wir unbedingt. Tränke. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Okay, Aber, ich habe okay, jetzt äh, einen halben wir dürfen, Stack. Wir dürfen noch gar nicht so groß tränke machen, oder? Doch, hier tränke sind erlaubt. Ja, stimmt, Tränke. Ja gut, okay, stimmt, stimmt. Ja, gut. Dann passt. Okay, okay ich okay. gehe dann schon mal Richtung Mitte. Ja. Ich habe äh, jetzt nochmal mal übern Stack Holz. Mhm, Wir haben noch 32 aber äh, unverarbeitet. Ja. Das heißt, ich würde dann sagen, du gehst schon mal in den Nee, wir gehen, wir machen das wir mit der zusammen, Falle später. Gehen wir zusammen rein. Ja, Falle wird später gemacht. Ja, ja. Falle kann ich dir auch ein bisschen so, ich bin dann einfach der Assistent. <lacht> ich reich dir mal die Sachen an Kevin. <lacht> ich brauche jetzt das und das, okay. Hol ich dir. Oh Gott, erstmal hier runterspringen. Richtig geil. Stark Philipp. Ah, das war ein guter Move. Wenn da jetzt ein Lava gewesen wäre, <lacht> oder schön erstmal, wenn es jetzt so ein Höhlenspalt gewesen wäre. So, ja, so eine Schlucht einfach. Ja, ja, das wäre richtig unangenehm geworden. Boah, ich muss sagen, ich finde die Sky in meinem tech pack halt ultra sick. Mhm. Also wirklich Props an mich selbst. <lacht> Gut, ist okay. zu 50% kopiert, aber... ohne uh, Chest, warte mal. Das ist das ist safe, tolle. leer. Ja. Okay. Oh Gott! Ich hab dich oh Alter, du Sack! Du hast mir zwei Herzen gezogen, ja, Alter. Ich, weil ich den äh, Zombie töten wollte. Ja, du bist okay. genau in dem Moment davor gelaufen. Egal, komm. Okay, wir gehen rein, in Nether. Let's go. Wir haben schon alles gelootet. Brauchen wir nicht mehr. Ja, das hatten ja Reihe und so schon ausgeräumt mhm. in ihrer Folge. In okay, dann sind wir Folge. da. Ich würde sagen, wir gehen hier ja. lang. Okay. Hier oben ja. ist direkt oh, Quarz. Das ist einfach ein Esel. Oh, ne, ein Pferd. Ein Esel, ja moin. Das ist einfach absolut ein Pferd. <lacht> ich bin so ein Sportgerät. Ah, ich hab immer noch keine Spitzhacke. Wow, ah, ja, stark. Äh, was wir voll vergessen hatten, lass uns nochmal eben einen Kessel äh, machen. Ja, das ja, stimmt. Warte, da. komm hier hin. Wohin? Ja. Hier, ja, warte, ich drop mal eben ganz kurz mein Gravel raus. Äh, mein, mein. Äh, Gravel? Was laber ich? Mhm. Äh, Kannst du mir nochmal drei Eisen geben? Äh, drei Eisen, ja. habe ich. Jo, hab's bekommen. Du hast auch den Enchanter, ne? Genau. Ja, okay. Was machst denn du jetzt? Ja, ich habe mir nur eine Spitzhacke gemacht. Okay, okay. Ich mach den Kessel. Also ich setz wie, geht den der? Wie, wie geht der denn? Äh, wie in U. In U, einfach. Ah, okay. Perfekt. Jo, habe so, ich. So, FI1 nochmal. Ja, ja, ich genau. gehe da schon mal Quarz abholen. Ah, hier, äh, Obwohl, wir ist können unser ja. Ja, ne? ja, das ist unser. Äh, okay. Kannst du den. Ah äh, ne, ne, Amboss hab ich. Ja, also sollen wir jetzt, äh, soll ich schon mal Schwerter schaden? Mhm. Ja, so. ich fang auch schon mal an mit Schwertern. Ja. ich brauche dann kannst du mir einfach die Hälfte geben aber von dem ich Eisen weiß, was. Ich du soll ich überhaupt weiter zum Crop? Ja, ja, du kannst es noch nutzen. Aber ist eigentlich Schwachsinn da verschwenden äh, verschwenden. Nee, wenn du das wenn, du das wenn du das und äh, wenn du das kaputte auf die rechte Seite packst, ja, verlierst du keine das Level. Du immer als letzteres, aber trotzdem genau. verliere ich doch Level dadurch, oder nee. nicht? Nee. Oh, die Pfeile, warum wirst du Pfeile, warum gibst du mir nicht? Ja, ich, ich hab gerade kurz rausgedroppt. Ich weiß gar nicht, oder waren die überhaupt von mir? Oh. Ja, doch. Ich brauche, ich brauche noch Eisen, weil ich, ich bin dumm. Äh, ich habe Leder noch und äh, hier ich habe ja auch noch Zuckerrohr. Stimmt. Nimm du das, das mal. Ha, du hast das alles. Ja, ja, ganz ja, nimm, ganz du das mal, nimm du das mal, weil ich muss mal eben ganz kurz hier. Ja. Platt, Warte, äh, dann gehe ich noch mal raus und äh, bau die Zuckerrohrfarm. Ja, ja, das kannst du machen. Jetzt kommt einfach jemand. Mach das. Ach nee. oh, Quatsch, hier kommt keiner. Mensch. Ich sage nur, ich bin direkt tot. <lacht> okay. Ich habe auch noch einen Bogen, den Drop ich auch erstmal ganz kurz beiseite, weil ich hier eben erstmal enchanten möchte. Okay, ich habe ein Knockback-Schwert. Ein Sharpness-Schwert. Weißt du, was ich jetzt einfach mache? Ganz rap. Ein schwert Nice, Ein, ein Smite-Schwert. Okay, das kann ich direkt verbrennen gehen, weil es braucht kein Schwein mehr. So, äh, noch ein Smite. Ey, Junge, jetzt geht's los mit den Smite-Schwertern. Ey, die braucht kein Schwein. Okay. Ich baue die Farm direkt hier in die Mitte, einfach auf der Oberfläche. Ich enchant auch mal 1 auf 8. Ja, noch ein Knockback 1 Schwert Ja, auf 8 zu Chanten ist immer gut Ja, ja, habe ich gerade einmal gemacht, mache ich glaube ich einmal noch gleich Und dann muss ich auch erstmal wieder farm gehen Level farm Und ein Unbreaking Schwert Unbreaking 1 Ich weiß halt nicht, ob wir das brauchen ah Doch, kann man eigentlich drauf klatschen, dass es das halt nicht so schnell kaputt geht aber ja Okay, Zuckerrohr ist angepflanzt Was denn? Zuckerrohr ist angepflanzt Ja Perfekt. Ey, dieser Wackelkontakt. Ich hoffe, Leute, ihr habt Kevin gut gehört, weil ich bin gerade wieder gegens Kabel gekommen. Oh, habe ich ihn wieder nicht richtig verstanden. Ich liebe mein Leben. So, ich habe schon mal noch einen Sharp 2 gemacht. Okay, nice. Ich mache, ja, einen Sharp 3 kann ich noch nicht machen, weil dafür brauche ich einen neuen Level, okay. Ja, dann gehe ich hm. mal eben ganz kurz ein bisschen Quarz abbauen. Kannst du mir das Schwert geben, was du aufgesammelt hast? Äh, ja. Ich crafte die zusammen. Was habe ich denn aufgesammelt? Irgendeins. Ich hab Smite, die Smite-Schwerter. Ja, ja. Willst du die, die ernsthaft? Ja, zusammencraften. Ja, aber wozu denn? Smite braucht doch kein Schwein. Zusammencraften, damit die, damit die keine Enchantment mehr haben. Ach so, ja gut, okay. Hier, ich gebe dir auch mal das Unbreaking-Schwert hier. Gönn dir mal. Ja, okay. oh, ich boah, gleich auf. Ich hab zwei knockback Nee, nee, noch passt mal. schon. Ja, gut, die lasse ich erstmal. Okay, Sharp nochmal bekommen. Nice. Ja, ja, ja ich habe auch schon direkt mehrere gemacht. Mach sonst mal eine Kiste, Kevin, dass wir die da reinpacken können. Mm, mach ja, mache ich. Mal. Dass wir so ein bisschen einen Überblick haben, was wir schon haben und was nicht. Das wäre eigentlich ganz gut. Okay, hab replaced. Boah, ich hab so Angst im Nether immer, das ist echt richtig, richtig schlimm. Weißt du was? Äh. Nee, warte mal, wir machen's es doch so. Jetzt, äh, nicht das, sondern. Das ist echt gut level. Haben wir kaputt. Als ob, okay. Ja, warte, ich kann gleich einen neuen machen. Oder ich komm jetzt eben. Ich hab jetzt ich noch zwei, das ein zweites weil... Ich ein das Eisen, weil dann verschwenden wir keine Zeit hier. Naja. Wer hat eigentlich das Bett hier hingestellt? Ich Was? weiß es nicht. <lacht> aber nicht reinlegen, Philipp, du weißt. Ja, ja. Obwohl, eigentlich hätte ich schon Bock. Nein, hier kommt <lacht> Ach, so wenig nur noch? Oh, da ja, ja, müssen wir uns. Ja, ja ich habe aber hier noch. Hier, das kannst du noch brennen. Warte, ich stell die Öfen eben auf. Mach mal. Ich wollte gerade im Zaubertisch im ähm, machen schön direkt am Dingspunkt. Ja, egal, es wird eh keiner nachjoinen. Hoffen wir es, ne? Weil sonst ja. Sind wir echt ja. Okay. okay, ähm... Ja, genau. Hier, genau. Pack du das mal in die Öfen, Kevin. Ich hab dir da einen Stack Dings nochmal hingeschmissen. Ich mhm. geh derzeit mal ein Stück weiter rein, weil ich brauche mehr Level. Obwohl, nee ich kann... nee ich kann auch nicht, oder? Ja, doch, doch, doch. Eigentlich kann ich schon ähm, Sharp 3 machen, aber ich will ja ein paar mehr haben, dass ich direkt loslegen kann. Okay, 13 Level für Sharp 3. Ja. Boah, Junge, Alter, ich hätte eigentlich richtig Bock, direkt auf den Sharp 4 zu gehen, ey. Gar keinen Bock, den Sharp. Also, Sharp 3 ist so eine Sache, damit gebe ich mich noch nicht zufrieden jetzt. Nee, ich, ich auch nicht. nicht. Mindestens Sharp 4 muss sein, so. Ohne den Sharp 4 gehe ich hier nicht raus. Ich sag's dir, auch wenn ich verrecke, ohne den Sharp 4 gehe ich hier nicht weg. Machen wir. Easy. Mann, die haben ja hier alles weggefarmt schon fast. Also, außer halt die ungünstigen, ekligen Stellen direkt unter der Decke, wo du dich erstmal schön hochstecken darfst. Das ist auch immer so suboptimal. Okay, hab nochmal acht Level, dann charte ich, ich jetzt grade, mal. Ich glaube, ich baue mir hier einfach ein bisschen Dings ab. Ein bisschen Netherrack und stack mich einfach damit, statt mit Holz. Das ist ein bisschen die Verschwendung. Acht Levels ist ja? Band 2. Äh, was? Band 2. Ja. Geil. Ja, das, ist echt, das ist echt scheiße, aber gut. Egal, aus. muss sein, muss sein. Ja. Boah, wie meine Spitzhacke hier leidet, wenn ich den Nether Rack abbaue, hm. Die Geht absolut schnell kaputt. Kommt sich nur so vor, dass die Folge gleich schon zu Ende. Ja. Ich, dachte, ich kann ja mal slash T machen. Wir haben noch eine Minute, ja. Was? Wie schnell? Ey, das ist halt echt, wir haben halt echt richtig unproduktiv wieder. Hm. Ja gut, was heißt unproduktiv, aber wir haben halt, ja gut, wir haben halt allein schon irgendwie durch das Holzfarm haben wir halt richtig Zeit verloren, weißt du. Ja, dann machen wir das alles einfach gleich. Dann ja, machen wir das gleich, einfach nächste Folge direkt im Anschluss. Also für uns den Anschluss für euch morgen. Ja genau, für euch morgen. Es tut uns leid, Leute. Ihr dürft euch jetzt erstmal zufrieden geben mit der Folge hier. Oder <lacht> <Ja>, auch nicht. <lacht> Ihr könnt auch einfach sagen, dass wir Blödmänner sind, aber ja, damit kommen wir klar. Eigentlich nicht. Eigentlich weine ich mich in den mhm. Schlaf, aber... Same. <lacht> ich leg mich dann in das Bett und dann weine ich. Okay, wo bist du denn hin? Ach, du bist auch schon weitergegangen. Ja, ja. Okay. Komm gleich, ich komme wieder zurück. Ja. Power, aber also, ich mach gleich. ich mach noch. Noch. das äh, Sharp 3 jetzt. Ja, Sharp 3 ist da, ist da. Ja, Sharp 3 hab ich auch schon. Eins, aber... Hier geht's halt wirklich nur noch um Quarz, da ist noch Quarz. Ich bin jetzt einfach ein bisschen weiter weg, wenn wir gekickt werden. Ja. Ja, ja. Ist nicht schlimm. Alles gut. Und ich werde unbedingt Fire Aspect haben. Mhm. Fire Aspekt sollte auf jeden Fall einer von uns haben, wenn nicht sogar beide, das wäre eigentlich mhm. top, wenn beide Oh, das sind. ist eine fette Ader hier. Ja. Ja, ist gut. Äh, okay, ich habe mir hier schon mal das Eisen gesteelt, dann mache ich mir nämlich schon mal neue äh, Spitzhacken. Hey, ich und ich, jetzt einfach direkt alles ab. Die Leute schon gesagt, ich stelle mich ultra dumm an beim Farmen und so in den Folgen ist ich weiß, Leute, es mhm. tut, also es tut mir wirklich leid. Ich ich tut <lacht> ihm nicht. Dulli und unser Zeitmanagement ist jetzt auch nicht so on point, das liegt okay. aber einfach daran. Ja, ich weiß nicht, die Anspannung, das ist halt so eine Sache. 14 okay, Sekunden. Ich Leg bleib, ich bleib mal hier beim, in der Nähe von unserem Stack. Ja, komm ich komme jetzt zurück. Ich habe 12 Level. Ja. So, also ich bin auf dem Weg zurück Ja, auch gekickt. Okay. Ja, Leute. Das war's mit der Folge. Wir hoffen es hat euch gefallen. Genau. Schaut doch gerne bei den anderen vorbei, lasst ein Like da und so. Ja. Genau. Oder wie die großen YouTuber sagen, aktiviert die Glocke! Ja. <lacht> oh Mann. Okay. Ich, ich würde sagen, haut rein, bis dann und tschüss. Ciao, ciao.